Hallo und herzlich willkommen in der ZBW. Mein Name ist Nicola Klasner und ich führe Sie einmal durch die ZBW am Standort Kiel, damit Sie sehen, wie die ZBW aussieht, wie der Lernort aussieht, wenn Sie dann nach Corona auch endlich wieder ganz und gar hierher kommen dürfen. Und los geht's! An der Servicetheke können Sie alle Ihre Anfragen stellen. Persönlich, per Chat, Mail oder Telefon. Im Recherchebereich haben Sie Zugriff auf alle unsere Datenbanken und können auch die PCs benutzen, wenn Sie einmal nicht Ihr Notebook verwenden wollen. In der Nähe sind auch die Scanner, mit denen Sie dann Scans in frei Linien anfertigen können. Hier finden Sie die Abholregale und dort liegen alle Bücher bereit, die Sie vorab bestellen. Weiter oben stehen unsere Gruppenarbeitsplätze und Lesesäle für Sie bereit. Dort können Sie vertieft arbeiten und gleichzeitig den Blick auf die Kinder fördern. Im Lesesaalbereich hat jede Person ihren Platz für sich. Essen, Trinken, Nachdenken, alles erlaubt in der ZDK. Wenn Ihnen doch mehr nach Austausch steht oder Sie zusammen etwas bearbeiten möchten, finden Sie bei uns viele verschiedene Gruppenarbeitsbereiche. Hier zum Beispiel mit entsprechenden Steckdosenausstattung und auch verschiedenen Screens, mit denen Sie dann kollaborativ zusammenarbeiten können. cafeteria gerade etwas abgespeckt aufgrund der Pandemie. Vielen Dank, dass Sie mich auf diesem Rundgang begleitet haben. Wir freuen uns auf Sie in der ZBW Digital und vor Ort.